Mein bisheriges persönliches Highlight war wahrscheinlich das FFA von vor zwei Jahren, da hatte ich auch mitgespielt und es war, soweit ich mich erinnere zumindest, ein sehr, ähm, sehr schwieriges Match. Es ging hin und her und hin und her, aber am Ende habe ich es dann doch nicht geschafft, aber das war auch definitiv eines meiner Highlights. Beim nächsten Offline-FFA werde ich auf keinen Fall Terrano oder Zerg wählen, weil Protoss schon auf jeden Fall die Master Race und definitiv die bessere Late-Game-Composition hat. Mein Ziel für den diesjährigen Community Cup ist auf jeden Fall recht gut abzuschneiden. Also ich bin schon sehr competitive, was das betrifft. Es muss nicht das Finale werden, aber sagen wir mal so, unter die Top 8, das wäre schon super. Als Hermine Granger wäre definitiv, wie es auch im Buch der Fall ist, Victor Krumm mein Crush, weil der so ein bisschen verbucht ist, ein bisschen Bad Boy, aber trotzdem irgendwie cool und alle mögen ihn, aber es interessiert ihn auch nicht so wirklich. Das ist schon ein cooler Typ. Mein schönster E-Sports-Moment war definitiv auf der Ehe von Cologne. Das ist schon einige Jahre her. Da habe ich vor Ort gearbeitet und ich erinnere mich noch als wäre es gestern, als äh, Simple ähm, von Cash äh, oben auf B runtergesprungen ist und mit der AWP ähm, No Scope zwei Gegner ausgeschaltet hat. Das Stadion hat ja gebebt, äh, die Zuschauer sind quasi förmlich explodiert vor Euphorie und es war einfach, es war nicht von dieser Welt. Ja, ein langer Traum, nehmen wir einfach mal mit dem StarCraft Bezug, wäre auf jeden Fall einmal in Grandmaster gekommen. Das hat mich schon immer ein bisschen getriggert, aber ich hatte irgendwie nie die Muße und die Zeit, mich da mal wirklich hinterzusetzen und mal konstant zu trainieren. Deswegen dümpel ich meistens so um Master 2 herum, aber einmal Grandmaster werden, das wäre schon mal Knorke. Mein Song, um eine Party zu beenden, wäre ganz klassisch. Wer hat an der Uhr gedrückt?